Servus Leute, heute ist ein ganz besonderer Tag, wir haben 1000 Abonnenten erreicht und 1000 Abonnenten, da denke ich mir, zwischen uns gibt es keine Geheimnisse mehr, deswegen stelle ich euch heute eine Person vor, die ihr schon öfter vielleicht gesehen habt, aber nicht wirklich gesehen habt, deswegen heute mit mir in Paris, in unserem Interview Setting, Agent Peter. Agent Ping Pong. Wie geht es dir heute eigentlich? Gut, und dir? Ja, auch gut, auch gut. Bist du nervös, dass du der Welt gezeigt wirst? Ich bin sehr nervös. Sehr nervös. Wie sagt man, rühren wir nicht weiter und dann heißt du Brei? Ja. Agent Ping Pong. Die Welt, die Welt, Agent Pingpong. Oh. Yeah! yeah. Das <lacht> Nein, Spaß. Agent Pingpong. <lacht> <lacht> gut Leute, das ist mein treuer Begleiter, manchmal an in meinen bisherigen Videos, meine Freundin, die Larissa. Und ich würde sagen, damit ihr mal ein bisschen was über sie herausfindet, werde ich jetzt einfach ein paar Fragen stellen. Und wenn ihr noch Fragen habt, lasst sie mich in den Kommentaren wissen, denn dann kann ich sie beim nächsten Mal eure Fragen fragen. Na gut. Magst du dich ausschütteln? Nein, ich gesagt, nein, ich Du. Das kommt jetzt Video. Nein, das nicht. Na gut, ich fange einfach mal an. Wenn du mich mit einem Superhelden vergleichen müsstest, wer wäre ich? Ich kenne gar nicht... Superman. Superman. Äh, Eindeutig. Eindeutig. Ein, ein Superman. Einfach. Mhm. Kann ich sagen. Und was machst du so? Also... Bist du noch eine Schülerin, hast du da ein paar extra Runden gegönnt oder studierst du schon, oder was? Was treibt dich an? Nein, Moment, das wäre eine ganz neue Frage. Den letzten Teil weggradieren. Was machst du so? Also, bist noch eine Schülerin, hast du da ein paar extra Runden gegönnt oder studierst du schon, oder was? Also, ich studiere das Gleiche wie du. Nur, dass ich nicht den Fokus auf neue Medien habe, sondern auf Non-Profit-Organisationen. Ja, und dass ich nicht mehr studiere, sondern schon fertig bin. Alle Reisen, außer die Karibik, ähm, habe ich mit ihr gemacht und welche davon würdest du sagen war die coolste bis jetzt eindeutig Asien also wir waren noch drei Wochen dort und nicht nur ja, das stimmt ein paar Tage ja was hat dir am meisten Spaß gemacht Spaß Spaß ja also wir waren in Bagan in so einer Stadt Moment. wo wir sind in Bagan wir sind in Bagan in der Stadt wo glaube ich die meisten Pagoden sind Pagoden sind Kirchen halt artistische. Oh religiöse Städten. Genau, und im Bagan war alles voll davon. Und dort waren keine Straßen, also es war nicht asphaltiert. Und da mhm. wir in der Regenzeit dort waren, hat es halt total geschüttet teilweise. Und dort war voll viel Schlamm dann. Und wir haben uns elektro mopeds ausgebaut. Ja. Mopeds ja. Und sind dann dort offroad irgendwie voll in den Schlamm geraten und circa mhm. eine Stunde nicht mehr rausgekommen. Welches Land oder welche Stadt, was würdest du am liebsten sehen? Als nächstes? Ja, halt, ja. Hawaii. Hawaii. Wieso Hawaii? Weil ich selten schöne Strände gesehen habe und, warum und das nicht? einfach und warum das Paradies dort sein sollte. Mm. In Hawaii kann man auch ziemlich viel Action haben, also viel mehr Action als auf einem Strauß zu werden. <lacht> Das weiß ich nicht. Was ist so dein, größte, deine größte, dein größtes Hobby? Ich würde sagen kochen. Ich koche sehr viel. Also jeden Tag mindestens ein. Okay, was ist dein Lieblingsessen? Also deine Lieblingsspeise? Einer deiner Lieblingsspeisen? Curry. Curry. Curry. Curry. Curry. Jede Art von Curry? Nein. Nein. Nein. Mein Curry. Also, uh. es ist vegan. Aber uh. ich bin uh. Keine uh. Ja. Dann setzen wir uns mal ins Gemüsebeet. Frau Veganerin. Oh Gott. Wenn du auf einer einsamen Eisinsel gestrandet wärst. Eisinsel? Eisinsel. Es ist also eine Insel, wo es extrem kalt ist. Was wären drei Sachen, die du mitnimmst? Habe ich Kleidung? Nein. Einen Ganzkörper. Wie heißt das? Overall? Anzug? Jetzt sage ich eh wieder das Gleiche wie auf der einsamen Insel. Man muss nur ja. warme Kleidung zupacken. Ja. Das sind jetzt zwei Sachen auf der einsamen Insel. Ja, du musst okay. schon bedenklich. ich meine. Die Früchte und das Essen ist vielleicht ein bisschen schwerer zu erreichen und vielleicht gibt es anderes Essen, nicht? Nimm dir Ein Fischernetz? Ein Fischernetz? Ja. Glaubst du nicht, dass es eingefroren ist? Das wäre rundherum. Wie, wieso hast du denn eine Insel sein? Es muss ja irgendwo das Meer kommen. Ah, ja. <lacht> Lebe ich auf einer riesengroßen Eisschale, wo ich niemals. Nein, aber oh du hast recht. Du <lacht> blöd. Okay, es ist Wasser dort, du hast recht. Es ist ja. Wasser, ja. Krieg ich Wasser dort? Du bekommst Süßwasser, ja. Darf ich einen Menschen mitnehmen? Ja. Ja, voll, ich würde dich mitnehmen. Hey! Schau dich mal Kleidung an! Wenn du in einem Dorf leben würdest, in der Wüste, okay. und Superman, also ich, ja. ist böse geworden. Und in dem Dorf? Auf der Welt, und möchte dich attackieren, welches Objekt würdest du zur Verteidigung mitnehmen? Wir leben also in einer Welt voller Superpower. Ich bin der Einzige. Du bist das Einzige. Ich muss zurückschießen. Ich schieße, ja. Ich lese. Magst du mich? Ich mag dich. Töten. Oh. Du willst nur mich töten. Ah, vor allem. Also vor vor allem mich. Dann würde ich auch einen Laser nehmen. Oder? Du vielleicht... blöd, mein Laser ist stärker und deswegen also, du bist du so tot. Anscheinend habe ich einen schlechteren Laser auch noch. Also. Ja, ich bin Superman. The Boss. Ist eh schon hoffnungslos. Du Boss. Hm, so eine Blöde. <lacht> Dieses Segment nenne ich die schnelle Runde. Schnell wie Superman, nenne ich sie. Du hast jetzt zwei Sekunden. Hm. Nein, du musst das in den Impuls antworten. Ich sage dir eine oh kurze Gott. Frage und du das du so ausschießt. Anderer Hintergrund, wir brauchen etwas schnelles. Tennis oder Reiten? raten? Ratten. Brillen oder Hüte? Brillen. Ja, was oh Gott, ist schneller, schneller. Aspen. Okay, Brillen. Ich werde dann versuchen Deine Antworten in ein Bild zu vereinigen. Marokko oder Jordanien? Marokko. Frauen oder Männer? Frauen. Was? Warum? Nein, Männer! Was? Was? Nein, Männer? Was? Nein, warum Frauen oder Männer? Eine Superman-Frage. Sie challenge, challenge. Männer ist die Antwort. Oh Gott! Hey. <lacht> Jesus! Ich hab's gehört. Du nicht, dass das mit deinem YouTube-Channel zu tun hat. Das weiß ich, bei meinen ja. Videos meistens auch nicht. Okay, sehr gut. Regen oder Schnee? Regen. Husten oder Schnupfen? Husten, was? Warum? Oh Gott. Also du bist bereits ein hustender, brillenträgender Reiter in der Wüste von Marokko mit deinen Frauen. Oh Männer, Entschuldigung. <lacht> ja, Aber Männer ist die Antwort. es regnet, eine Sache brauche ich noch. Sonne oder Mond? Mond, wer? Gut, beendet. Du hast die Superman schnell wie Superman überlebt. Wie war deine Erfahrung damit? Ich hab's gehasst. Ich glaube, ihr habt alle Infos zu ihr, die ihr braucht. Jetzt stellst du mir noch ein, zwei Fragen zu mir. Also, du stellst mir Fragen zu dir oder zu uns, okay? Ich glaube, das ist auch noch eine, eine, ein Winkel, von dem man noch gute Fragen finden kann. Warte, Szenario wechseln wir vorher. Uh, frisch, ja. Ich bin auf einer einzel Eisinsel. Okay. Wenn du an mich denkst, was sind drei Sachen, die du magst, an die du ziemlich immer denkst. Also was sind so die Sachen. Ziemlich immer denkst? Ja, halt, wenn du an mich denkst, dann denkst du hoffentlich positive Sachen. Ja. Was sind so die positivsten Sachen? Ich finde ich find dein Lachen cool. Du haltest dich nicht zurück, du bist einfach ein sehr. Du, du, du lachst ja, du, du lachst einfach. Ich mein, Es ist halt so lauter. Am Anfang irritiert sein, vielleicht ein bisschen. Nein, oh Gott, nein, nein, nein, nein. Oh Gott! Gar nicht. Nein. Oh Was ich hier Oh, Mann. oh Gott! Okay. Zweitens dein Duft. Ich weiß nicht wieso. Vor allem ich sehe es auch. Es gibt, <lacht> es gibt nicht so viel Duft drauf, aber ja manchmal ist es halt wirklich intensiver. Nicht schlecht. Drittens denke ich daran, wenn du irgendwie mit einem Menschen interagierst. Aber du gerade die Interaktion nicht sicher bist, ob du sie richtig machst. Oder so komplett unsicher. Oder? So mal dumm. Das finde ich cool. Was? Das ist überhaupt nicht cool. Was ist das Coolste, was du bis jetzt mit mir erlebt hast? Ich glaube, es ist wirklich jetzt Moped Funny begann. Was, echt? Dieser Anblick von dir, wie du mit, mit dem Bike herumschleuderst. <lacht> yeah! Na gut, ich glaube, das passt. Wie fandet jetzt Unser erstes Video gemeinsam. Hinterlasst ein Like für Larissa. Ich möchte. Nein, nicht, so viel ihr wollt, so viel ihr für angemessen <lacht> hält. Oh Gott. Ähm, Nein, aber nicht, nicht jeder mag vor der Kamera sein und hey. <lacht> Respekt dafür. Ich finde für ihr erstes Video, hey. Abonniert's, damit ihr noch mehr von ihr seht, vielleicht, wenn ihr sich wieder traut. Folgt mir auf den sozialen Netzwerken. Wir sehen uns in ein paar Tagen. Bleibt kreativ.